Ich bin ein Freund davon, dass Menschen, die nicht im politischen System aktiv sind und diese Menschen auch nicht kennen, dass sie Zeuge davon werden, wie die eigentliche Arbeit beispielsweise als Abgeordnete oder als Beamter in einem Ministerium abläuft. Insofern würde ich wahrscheinlich sowas wie eine Parlamentssimulation als politisches Projekt befürworten. Das sollte meiner Meinung nach bleiben.